Ja Leute, es ist soweit, wir haben hier die neue TIN vor uns. Und die TIN ist noch ein riesen Highlight und ich würde sagen, wir gucken sie uns einfach mal an. Erstmal nochmal ein riesen, riesen Dank an Konami, dass wir hier sie früher öffnen dürfen. Und was gibt es für TIN zu sagen? Zunächst einmal, ich kenne bereits hier neun Karten, die sind bereits offiziell bekannt. Darunter auch gute Karten, wie zum Beispiel ähm, der Lightning Storm oder auch die Ash Blossom. Super Karten, aber auch andere Karten, wie zum Beispiel Droplet. Sehr, sehr gut, sehr gute Karten und ähm, ja. Man wird sehen, was hier drin ist. Die TIN ist immer ein Set, wo eben Karten rauskommen, die bereits erschienen sind. Manchmal gibt es auch neue. Ähm, hier weiß ich jetzt nicht, ob es neue Karten gibt. Ähm, wir haben ja zum Beispiel in der Vergangenheit in einer TIN halt eben zum Beispiel ähm, Nibiru bekommen oder ähm, Shifter oder... Was war denn die andere Karte? Shifter, Nibiru und... Ah, da, Grille. No more. Also super gute Karten. Mal gucken, was wir hier haben auf jeden Fall. Ähm, und wie gesagt, wir haben hier, wie gesagt, ähm, alte Sets, also Karten aus alten Sets und die dann eben eventuell auch ein Raritäts-Upgrade Von daher gucken wir uns ganz einfach mal an. Ein Vicuri, sehr, sehr nice. Sagenhafte, sagenhafte ist hier auch drin. Ist sehr interessant auf jeden Fall, dass es hier drin ist. IMS, klar, nice. Äh, Sexe, dann haben wir die. Das ist interessant. Die kommt ja auch aus dem, äh, auf dem, aus dem Hauptset. Dementsprechend hier jetzt auch nochmal drin. Sehr cool. Uh, die erste Karte. Und ähm, es ist eine Karte. Ja, es ist einfach eine Handtrap. Ähm, ja, wie gesagt, also Ash Blossom, äh, Ghost Ogre sind hier drin. Und jetzt auch halt die nächste. Sehr nice. Und Buch der Verfinsterung. Das ist interessant. War vorher eine Secret Rare. Ist jetzt hier eine Super Rare. Und muss ich sagen, sieht auch sehr, sehr hübsch aus. Dann haben wir die nächste Ultra Rare. Nice. Und wir haben, uh, Grenzwert -Borg. Okay, auch als ultra jetzt hier drin. Und zur Secret-Rare kommen wir und größere Polymerisation. Das sieht sehr hübsch aus. Hier sieht man sehr geil diesen Effekt. Das ist, ähm, ja, halt nicht normales Secret-Rare, sondern ähm, es ist eben die besondere Secret-Rare. Der Effekt, der halt eben in der Tin ist. Das sieht so hübsch aus. Ihr seht das hier, Parallelex, Parallel-Secret-Rare. So, so, so, sehr hübsch. Dann haben wir als ähm, rare hier nochmal, Oh, interessant die gizmek Die gizmek feedspell Also ihr seht, wir haben hier sehr viel, uh, Kreuz zwischen, sehr gute Karte. Spielt man auch in den einen oder anderen Deck, unter anderem in Evil Twin. Ähm, ihr seht, passt alles hier. Und wir haben für die Sushi-Schiffe hier ebenfalls die Feedspell. so. Mal gucken. Ich weiß gar nicht genau, was ich hier erwarten will oder was ich genau äh, ziehen möchte. Ich möchte einfach gucken. Es ist halt eine Riesenüberraschung und das macht es halt so besonders. Konomali hier auch drin. Das ist sogar ein Exit, was wirklich Potenzial hat. Und heute, ja, meine Kamera hat mich wieder lieb. Ähm, super gute Karte eigentlich, die Potenzial hat. Wie gesagt, jetzt sehr großes Potenzial. Markierte hier auch drin und uh, Entfessung der Ungeheuerkönig. Und da muss ich sagen, sieht Alpha Anders als nice aus. Sehr schön. Pegasus bzw. Utopia Support und Yes so Ultrawear. DDD. -d. <lacht> König Zero Maxwell. Auch hier drin als Ultrawear. Ich weiß leider nicht, welche Rarität die Karte vorher hatte. Dann haben wir Shifter. Wir haben Shifter hier drin. Oh, yes. Shifter. Okay. Ich wusste nicht, dass hier Shifter drin ist. Shifter ist hier drin. Ey, es wird immer besser. Die Tint wird immer besser. Und. Link nach Was? Warte. Die sind hier drin? Na, das ist doch gar nicht, Be hä? Verwechsel ich die Karte gerade oder ähm ich meine, dass die Karte ähm das ist doch, ist es doch als ob wir die jetzt kriegen? Wir kriegen die, oder? Warte, ist das die? Dann ist dann, als ob die Karten... Also, das flasht mich jetzt. Ähm, das äh, flasht mich jetzt äh, mega. Das, äh, das ist ja, äh, das ist ja, äh, das ist ja eine Überraschung. Das heißt, wir halten nicht nur, ähm, halt Karten, die wir schon bereits kennen, sondern auch eben neue Karten, die es bei uns eben noch nicht gab. Äh, ich weiß gar nicht, wie die Karte auf Englisch jetzt heißt. Ähm, dementsprechend kann ich die Karte jetzt gerade nicht suchen. Aber ist ist ja, ist ja ganz... Das ist ja mega Überraschung. Dann sind die anderen Karten hier auch drin. Mit anderen Karten meine ich, ähm, die sind alle äh, angemähnt an den Anime. Hier natürlich äh, Link Reigns, äh, wer hätte das gedacht. Dann gibt es auch eine GX angelehnte äh, Karte. Dann gibt es auch eine äh, 5Ds angelehnte Karte. Das ist ja mega. Das ist ja einfach. Das ist ja... Okay, mir fehlen die Worte. Ich, ich mache weiter einfach. Ich mache einfach weiter. Ähm, dann, dann, dann, ähm, ja, wenn wir weitermachen, dann können wir hier das Ganze eben... Okay, mir fehlen die Oh, da ist ein Kaisen. Flundery ist natürlich hier auch ähm, drin. Und ein Super-Rare finde ich sehr, sehr hübsch. Muss ja sagen, dass Rubina und Adler bereits Super-Rare sind im Originalprint. Und jetzt frage ich mich, ob alle Wanderbriefskarten karten super rare printed. sind. wäre cool, wäre sehr hübsch. Eisjade auch sehr hübsch. Nochmal Grenzbock. Ah, das, ist ja, das ist ja los. Oh! Okay. Okay. Ich, oh, das ist ja so hübsch. Oh. So hübsch. So hübsch. Und jetzt natürlich eine ganz große Frage. Was ist euer Lieblingsartwork? Denn davon gibt es ja noch ein alternatives Artwork. Und ich muss sagen und zugeben, ich glaube, ich mag das Original Artwork lieber. Aber es ist natürlich Geschmackssache. Aber es sieht sehr hübsch aus hier mit dem Secret-Rare-Effekt. Oh, sehr, sehr hübsch. Sehr hübsch. Oh, also ich, ich. Hä, ja, Bell war auch nicht bekannt. Also, sind hier alle Handtraps drin? Sind hier einfach alle. Das wäre so krass, wenn hier einfach alle Handtraps drin wären. Das wäre wirklich krass. So. Erste Timbox fertig. Zweite Timbox wird direkt aufgemacht. So. Nächste. Vielleicht ziehen wir noch einer der neuen Karten. Das wäre unglaublich. Oh, da klappert's. Weiter geht's hier. Nächste Karte. Nächste Karte. Nächstes Pack, besser gesagt. wir legen die mal zur Seite. Ah, Wicht. Röstet ist auch drin? Gizmack hier halt eben. Warte mal. Ah, nee, das ist... Das ist ah, okay. Ich dachte, das wäre jetzt im letzten Set gewesen. hätte mich jetzt sehr gewundert. Nee, uh, auch interessant. Und Maschinenwesen. Maschinenwesen. Da frage ich mich jetzt gerade, war die Karte im äh, Structure Deck... Oder war sie, weil es ist ja immer, ähm, man kann halt ein bisschen daraus schließen, äh, woraus eben die Karten gekommen sind. Also bedeutet, also wenn die jetzt zum Beispiel aus dem äh, Structure Deck bekommen ist, ähm, ja, dann äh, ist sie natürlich hier drin. Und wir haben, nee, warte mal, ist die neu? Ist die neu? Nee, die ist nicht neu. In welchem Set war die denn jetzt drin? Aber oh, das ist gar nicht so einfach alles. Äh. Ach, Burst of Destiny. In Burst of Destiny war das Ganze drin. Ähm, passt natürlich. Also Burst of Destiny war die Karte drin. Hier jetzt als super rare. Ich weiß jetzt gar nicht, was es vorher war. Weißere Dogmatiker. Oh, eine neue Karte. Eine neue Karte. Wenn diese Karte aktiviert wird, füge deine Hand ein Geflügeln Drache von Ra unter eine Karte, die ihn erwähnt von der Decke hinzu. Einfach ra Kugelmodus suchen. Ähm, außer der wahre Sonnengott. Okay, alles klar. Monster außer der Geflügelte Ra können nicht in den Spielzug angreifen, indem diese Spezialbeschwörungen beschworen wurden. Okay, warte. Äh, Monster außer können nicht in den Spielzug angreifen. Oh, krass, das ist einfach. Hält den Gegner auch auf, dich halt einfach direkt anzugreifen. Ähm, einmal pro Spielzug während der Main Phase. Du kannst diese Karte vom Spielfeld oder ein Geflügelte von Ra und stell von deinem Deck auf den Friedhof legen. Dann lege ein Geflügelte Rara von Ra von deiner Monsterzone auf den Friedhof. Du kannst einen gott pro Spielzug aktivieren. Es ist wirklich eine gute Karte. Oh, der Menschenfresserkäfer und... Oh, jo, wir haben Leidingshorn. Wir haben Blitzsturm. Oh, der Secret Rare Effekt. Oh, er ist so hübsch. und oh, ist so gut. So gut. Aber die Karte, meine ich, war bereits angekündigt. Sehr, sehr, sehr gut. Und noch Sushi. Und Kämakaverie. ist ja auch drin, das ist auch sehr nett, weil ich glaube, die waren vorher auch alle ultra rare, super rare und so. Und jetzt dementsprechend nicht, was ähm, sehr gut ist dann, um sie halt eben leichter zu kriegen. Sushi und magische Zylinder. Das ist eine sehr lustige Karte. Oder Sushi Shift, was einen sehr, sehr langen Text hat, dafür, dass es keinen Text hat, also keinen Effekt hat. Weil es einfach wir noch ein Text. Uh, himmlischer, sieht ja, das ist eine Karte, die auf jeden Fall sehr viel Potenzial hat. Bisher noch nicht so sein Potenzial gesehen hat. Nett aber, dass sie hier drin ist. Und Abgrundhüter, auch cool. Und ZS, aufsteigenderweise. Also ich sag's immer wieder, ne? dieser secret rare effekt ist so hübsch. Uh, ah ja, die, die Magieschlüsselkarten sind hier auch drin in der Tinbox. Was sehr, sehr gut ist. So, weiter geht's. Letztes Pack leider. Man will davon am liebsten mehr öffnen. Aber, ja, mehr habe ich leider nicht. Ich habe leider nur zwei Tinboxen. Despianische Komödien auch gut. Despian natürlich ein gutes Deckthema. Schreider markierten, wie gesagt, markiert ist hier ebenfalls als Support drin, wie gesagt. Dann haben wir langsame Schwalbe auch drin. Oh, Hauch des Lobes. Nice, Ritualspell als Ultraware. Dann haben wir, oh, die Kriegsfeld sind ja auch drin. Interessant. Und Leute, die letzte Secret Rare. Ist. Oh, Crossout! Es ist Crossout! Auslöschungsinformant! Hä? Krass? Hä? Warte, Crossout ist doch in der letzten Tin rausgekommen. Jetzt bekommt sie ein Secret Reprint. Mega, mega, mega, mega, mega, mega. Oh, ist das hübsch. Das ist so hübsch. Okay, das kam überraschend. Das kam überraschend. Ich hätte nicht gedacht, dass die Karte hier drin ist. Allgemein hätte ich von vielen, vielen Karten nicht gedacht, dass sie hier drin sind. Wir gehen einfach eben nochmal durch. Wir legen nochmal die Ultra-Wares auf jeden Fall raus. Und noch die Secret-Wares. Ähm, und gehen die nochmal Stück für Stück durch. Weil, das ist ja ähm, anders. Also, das ist ja... Äh, mir fehlen einfach die Worte. Weiter geht's hier so. Hier haben hier noch die Ultras. Hier haben wir noch die Secrets. Und auch noch... Oh, das ist ich, bin, ich, bin, ich bin einfach geflasht. Bell. Das ist, das ist krass. Und nein, also das ist, das ist krass. Das ist krass. Das, äh, äh, ja, also Leute, ähm, mir fehlen einfach die Worte. Wir fehlen einfach auch Buch und das auch schon. Es ist super. Es ist so super. Es ist so super. Es ist so top. So, was haben wir hier? Wir gehen hier nochmal ganz langsam durch. Wir haben hier als äh, Secret Rare, sehr schön. Davon haben wir sogar zwei gezogen. Davon auch den DDD Link nach Friends ist so interessant, dass wenn die Karte drin ist, sind die anderen Karten auch drin und ähm, das ist cool. da, top. Spukhaus, top. Crossout, unerwartet, top. Äh, auch sehr hübsch. Das war, das war, <lacht> ist super, aber das war halt, wie gesagt, zu erwarten. Dann neue Karte, auch sehr, sehr cool. Kriegsfels, nochmal die zwei und eben nochmal Hautelobes. Für mich einfach absolutes Highlight-Set. Wir legen mal hier raus. Wir haben ja Lightning Storm, Crossout, Shifter und nach links, äh, nach Rains. So, hier gehen da rein. So, und äh, ja, das sind für mich auf jeden Fall die Highlights. Einfach, weil es halt auch einfach unerwartet war zum großen Teil. Ja, aber... Das war's jetzt hier von dieser TIN. Ich hoffe, das TIN-Opening hat euch wirklich gefallen. Was ist eure Lieblingskarte hier aus der TIN bzw. hier beim Opening? Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und natürlich viel Spaß beim Duellieren.